Die zentrale These, die die wirtschaftliche, soziale und politische Situation zusammenfassen würde, könnte man jetzt so bezeichnen. Ohne die staatliche Subvention, ohne die staatliche Regulation wäre das Bankensystem zusammengebrochen mit allen katastrophalen sozialen, wirtschaftlichen und unbekannten politischen Konsequenzen und vor allem unkontrollierbaren Konsequenzen. Wir wissen, dass der menschliche Reichtum, alles das, was wir sehen und täglich benutzen, durch die menschliche Arbeit geschaffen wird. Und wir wissen, dass der Profit der Kapitalisten aus der unbezahlten Mehrarbeit der Arbeiterklasse abgerungen wird. In § 34 des vorliegenden Dokumentes rechnen wir aus, dass jeder und jede Metallarbeiterin, jeder und jede von 180.000 Metallarbeitern ähm, in Österreich pro Monat 1.000 Euro erwirtschaftet, die direkt in, den, ähm, in die Tasche äh, der Eigentümer fließt. Damit ist ja nur ein Teil des Profits ähm, beschrieben, ein Teil des Profits wird reinvestiert, geht für die Grundrente drauf, es sind allein nur 1000 Euro, was einfach unproduktiv der Gesellschaft abgerungen wird und dem Eigentümer der Produktionsmittel zufließt, der damit und wahrscheinlich auf Finanzmärkten spekuliert. Das ist natürlich ein, grundlegendes, ein grundlegender Mechanismus im Kapitalismus. Was allerdings neu ist heute, dass die Löhne, also das, was der Teil ist, äh, den man braucht, um die Arbeitskraft zu erhalten und zu reproduzieren, gleichzeitig die Hauptbasis ist der steuerlichen Last der bürgerlichen Gesellschaft. Ähm, das heißt, das Budget, das Staatsbudget, wirkt wie ist ein permanenter Umverteilungsmechanismus von der Arbeit, also von, vom Lohnanteil der Arbeit hin äh, zum Kapital. Und noch größere Beträge, ähm, also Rechnungspositionen der Bourgeoisie, wenn man so will, äh, werden Garantiert durch Nationalzentralbanken oder Exportförderungsbanken etc. Also werden durch die Steuerzahler garantiert. Das letzte Beispiel, was hier in der, vor ein, zwei Wochen an äh, die Öffentlichkeit gekommen ist, äh, dass das ganze Investment der Raiffeisenbank in Ukraine und in Moskau, also Kapitalexport, garantiert wird durch staatliche Kapitalexportgarantien. Das haben nicht einmal die österreichischen Aufsichtsratsbehörden gewusst. Und sowas hat es noch nie gegeben, weil normalerweise war das dazu da, um Maschinen in den Sudan irgendwie zu exportieren. na, hier garantieren jetzt von vornherein für den Kapitalexport an sich. Ähm, das Ganze ist insbesondere ähm, in, den, in den Paragraphen 11 bis 13 irgendwie beschrieben. Und nun haben die Bürger nie mehr gesagt, naja, das ist ja nur Fiktiv, das sind ja nur Garantien, aber fiktiv heißt einfach nur, dass dahinter keine Warenwerte sind, sondern eben tatsächlich staatliche Garantien und hinter der Staat ist, wie Engels wie du das beschrieben hat, in letzter Konsequenz eine Formation bewaffneter Kräfte, die diese Titel garantiert und dass das irgendwie... Kann Schmäh ist, erleben wir während dieser ganzen Wirtschaftskrise, weil diese ganzen Garantien, wo es gar noch Carsten hat, die sind ja ein, Geschä ein, ein Geschäft für die Steuerzahler, äh, werden der Reihe nach schlagend. Der größte Fall, der, akut, der akut zur Diskussion steht, ist die Hypo. Könnt ihr euch noch erinnern, da hat Carsten, naja, das kostet da gibt es so viele Assets, da gibt es so viele Werte, wenn wir das verkaufen, dann wird das ein Nullsummenspiel. Der Gegenteil ist das Fall, die Presse, hat, die Presse hat dieser Woche getitelt, das schlimmste aller möglichen Fälle tritt ein. Das ganze Teil wird uns tatsächlich, so wie wir als Organisation das behauptet haben, es wird alles auf unsere Schultern abge abgelagert werden. 19 bis 20 Milliarden. Und die nächste Bank wird der ÖFAG sein, die FPÖ ist denke, die erste Partei hier einfach nachzuforschen und man kann davon ausgehen, dass es das wieder 5 bis 6 Milliarden sein werden, die aus Steuergeldern, also von den Löhnen der Arbeiterklasse gezahlt, äh, durch Lohnsteuer und Mehrwertsteuer, direkt ans Kapitalien zu fließen, um dieses System zu stabilisieren. Ohne die stabilisierende Rolle, des Gesamtkapitalisten-Staats, wäre dieses System von Krise zu Krise irgendwie gestürzt und ökonomisch zusammengebrochen. Und es ist ja die Studierenden der Uni, der Technischen Universität in Wien zu verdanken, die haben sich einmal überlegt und sich ausgerechnet, was das bedeutet. Dieses fiktive Kapital, diese fiktiven Garantien, die allein in die Hyper geflossen sind, könnte man so eine Stadt bauen für 200.000 Einwohner, eine wunderschöne Stadt, wo man wirklich das Leben neu absetzen kann. Nicht nur schöne Wohnungen, sondern an öffentlicher Verkehr, Schulen, alles. Alles das für 200.000 Menschen, das fließt an gescheiterte Kapitalisten. Die machen hier ihre Garantien schlagen. Und das ist ein zentraler, das zeigt einfach, wie reaktionär, dieses, wie reaktionär dieses Gesellschaftssystem geworden ist. Es wird einfach gesellschaftlich erreicht und verpulvert, um die Vermögenspositionen der Bürgerlichen zu verteidigen. Der Kapitalismus hat historisch keine progressive Rolle mehr, keine progressive Rolle mehr ist an seine Grenzen gestoßen und darüber hinaus. Und das ist genau das, was auch im österreich-perspektiven Papier genannt wurde und der Jordi in seinem ähm, Lead auch beschrieben hat, die 100-jährige Stagnation. Jetzt könnte man ja glauben, naja, 100-jährige Stagnation, naja, wenn es eh so stabil bleibt, wie es jetzt ist, uns geht es ja eh nicht so schlecht. Aber das Problem ist, der Kapitalismus ist ein ökonomisches System, das von Akkumulation also sprich Anhäufung von Reichtum und von Kapitalexpansion lebt. Und wenn das nicht mehr möglich ist, aufgrund einer jahrhundertlangen Stagnation, werden einfach überall Widersprüche aufbrechen, soziale, politische, militärische, wirtschaftliche, etc. Das heißt, wenn wir schreiben, wir sind der Überzeugung, dass die soziale Revolution eine Angelegenheit unserer Generation ist, dann ist das keine Phrase, keine Motivationsphrase oder sonst was, sondern dann ist das einfach nur der pure Ernst, abgeleitet aus unserem Verständnis, der Funktionsweise des Systems und der objektiven Situation. In den Reihen der Kapitalisten selber hat sich diese Idee durchgesetzt, durchgefressen. Sie wissen, dass es nicht mehr geht. In Papier sind jetzt solche Sachen genannt wie.. Ähm, wie nennen Sie Ihr System? Corporate, Kokain, äh, verrückte äh, äh, wer sagt mal, wo das hier steht, die weiß nicht mehr auswendig. Ähm, ja. ha? Corporate Kokain, Zombie-System, Ideen, die nicht äh, äh, sterben wollen, etc. Ähm, die wissen, dass das Ganze auf Sand äh, gebaut ist und Sand vor großem Pessimismus ähm, geprägt. Äh, vor zwei Wochen, wahrscheinlich an einem nobleren Ort wie wir, hat sich in, in Wien sich, sich die weltweite Manager-Elite getroffen, in, ihr, in ihrer Einladung schreiben sie. Wir sind in einer Situation, wie Anfang des 16. Jahrhunderts, bei den Bauernkriegen, und entweder ist das irgendwie so, dass wir uns aus dieser Krise rausmanagen, oder äh, dass die Gesellschaft so auseinanderbrechen wird wie äh, zu Beginn der Neuzeit. Und was in der populärsten Form, ich könnte es noch erinnern, am Anfang der Krise haben sie immer an Experten dazu eingegangen. Was bedeutet das mit der EZB und so? Die hat gesagt, ja das ist super, da kommt frisches Kapital, wird wieder investiert werden. Nach der letzten Maßnahme der EZB, haben Sie in ZIP-2 vier Experten interviewt, wo jeder genau das Gegenteil irgendwie gesagt hat und am Schluss haben Sie so ein großes Fragezeichen äh, an den, in den Bildschirm irgendwie projiziert? Das heißt, die wissen niemand, wie sie da rauskommen. Ja? Und das ist ein fundamentales äh, Feature. Nicht einer kleinen Krise oder so, sondern einer fundamentalen, objektiven Änderung in der ökonomischen Basis der kapitalistischen Gesellschaft, auf der Grundlage die Widersprüche aufbrechen werden, die die Revolution, die soziale Revolution mit sich bringen wird. Die einzige Frage, die sich stellt, ist, ob diese soziale Revolution erfolgreich sein wird oder nicht. Und wenn sie nicht erfolgreich sein wird, bedeutet das einfach eine Barbarei. Aber wir äh, gehen davon aus und tun alles daran, dass die Waage der Geschichte auf Seiten der Menschheit zum Liegen kommen wird. Und das Ganze ist ein globales Phänomen. Man kann nicht mehr scharf trennen zwischen wirtschaftlicher, sozialer, politischer Krisen, sondern das verdichtet sich immer mehr zu einer einzigen Problemlage. Im Papier steht drinnen, dass diese Problemlage für einige Regionen der Welt schon so weit ist, dass wir tatsächlich einen Zusammenbruch überhaupt der Staatlichkeit erlebt haben oder das, was als zivilisatorische Aspekte von Staatlichkeit verstanden wird. Politisch gesagt, die ganze Idee der Etappenrevolution, der Etablierung stabiler, bürgerlicher, demokratischer Regime ist auf der Welt einfach gescheitert. Ähm wir haben heute in Regionen, in, im Nahen Osten, in Libyen, in Irak, in Syrien, in Afghanistan, in weiten Teilen von Afrika, wurde das, was einst eine menschliche Gesellschaft war, abgelöst durch einen Krieg konkurrierender Banden, die mit irgendwelchen Mächten äh, staatlich organisiert oder privatkapitalistisch äh, organisiert äh, in äh, im Bündnis stehen und in abgestufter Form ist Österreich, ist die österreichische Gesellschaft Teil dieses äh, Prozesses. Zwei Sachen, die hier zu nennen sind. Es ist einerseits so, es ist sehr still worden rund um, um die Frage des Euros, aber es ist nur eine Frage der Zeit, dass diese Frage wieder aufbrechen wird. Wie OECD, EZB etc. Äh, festhalten, ist es so, dass kein fundamentales Problem dieser Eurozone gelöst worden ist, sondern es ist einfach nur abgedämpft äh, worden und es wird wieder aufbrechen. Griechenland ist bankrott, das weiß jeder und es ist nur noch eine Frage des Zeitpunkts, äh, wann das äh, schlagen wird. Gleichzeitig finden in Griechenland politische Prozesse statt wo heute die Syriza die führende Partei ist, mit absolutem Abstand, 38% zu 27% die Konservativen. Und es wird nächstes Jahr eine Syriese Regierung kommen. Das Problem wird irgendwie sein, dass, dass sich mittlerweile ja, dieser Syriese Apparat so dem Kapital unterworfen hat, dass er wirklich davon überzeugt ist, dass er ja, die griechische Krise auf Basis des Kapitalismus mit vernünftiger Politik lösen kann, mit äh, partiellen Schuldenschnitten, mit einer anderen äh, Rolle der EZB, mit Garantien von anderen europäischen Staaten und der EZB etc. Das Ganze wird ökonomisch scheitern, scheitern müssen. Allerdings sind damit wichtige politische Fragen verbunden. Erstens mal in Griechenland selber, es wird einfach so sein, nachdem die griechische Arbeiterbewegung die, die Sozialdemokratie überwunden hat, hat sie eine neue Sozialdemokratie gekriegt. Das heißt, die ganzen linken Hoffnungen, die Hoffnungen zur Verbesserung der sozialen Lage werden zerstört werden und die politische Klärung muss in eine neue äh, Runde gehen. Die Perspektive unserer griechischen Genossen ist, dass das auf jeden Fall zu einer Spaltung der Syriser führen wird, wo wir alles daran setzen, um hier einen möglichst großen Teil dieser syrischen Spaltung für ein revolutionäres, marxistisches äh, Programm zu gewinnen. Das ist das, was wir im Zentralkomitee der Syriese äh, vorantreiben. Ähm, auf der anderen Seite wird es aber auch direkte politische Folgen haben für Österreich, weil es gibt hier, ich werde später noch genau darauf reden, äh, äh, spezifisch darauf eingehen, total wichtig ist, hier das genauer zu beleuchten auf dieser Konferenz, wie diese Spaltung, Spannungstendenzen in der Arbeiterbewegung sich ausdrücken werden. Aber das wird ein interessantes zeitliches Match werden, wie schnell dass diese syrer Regierung entblättert wird oder wie viel Hoffnungen, dass die in Österreich Wecken kann in der Linke, wie viel Menschen die die Hoffnung geben kann, quasi hier eine Alternative politisch zur Sozialdemokratie aufzubauen. Es wird also ein Wettlauf mit der Zeit werden. Auf der anderen Seite haben wir das zweite Phänomen, das fundamentaler, fast noch wichtiger ist für das österreichische Kapital und damit für die österreichische Gesellschaft. Das ist die Entwicklung in Osteuropa. Ich glaube, wir haben dazu sehr gute Arbeit geleistet, das aufzuarbeiten, das zu erklären. Nur die meisten Daten sind hier in diesem Dokument. Nur kurz erklärt, die wichtigsten Fundamentaldaten, die Ruhe der österreichischen Gesellschaft der 1990er Jahre, bis inklusive... 2007 äh, war nicht zuletzt deshalb aufgrund des massiven Kapitalexports durch österreichisches Kapital nach Osteuropa. 2007, im Jahr vor der Ausbruch der Krise, wurden 59% der Profite der, der äh, AT, in ATX gelisteten Unternehmen äh, in Osteuropa erwirtschaftet. Äh, das heißt, dieser Kapitalexport von österreichischem Kapital hat zu, umgekehrt zu einem Reichtumsimport äh, geführt was ein wichtiges Schmiermittel für soziale Stabilität war. Seit der Krise hat sich das komplett umgedreht. Am Anfang des Jahres hat die österreichische Nationalbank errechnet, dass seit Beginn der Krise 2008 44 Milliarden Euro verpufft, verloren worden sind an Investments in Osteuropa von österreichischen Firmen. Es ist eine ziemliche Summe, wenn man weiß, dass das diese 20 Milliarden sind und bei diesen 44 Milliarden ist die Hyper noch nicht äh, berücksichtigt. Ähm, das heißt, das, was ein Aufschwung für das österreichische Kapital bedeutet hat, heißt jetzt einfach nur umgekehrt, dass wir in einem langen, langen äh, Leidensprozess sind, äh, dass quasi hier Profite, die woanders gewirtschaftet äh, werden, nämlich in Österreich selbst von der österreichischen Arbeiterklasse verwendet werden müssen, um die Verlustabschreibungen zu in Osteuropa am Balkan zu finanzieren. Äh, und ähm, jetzt kommt der, die Hypo, das wird jetzt echt lustig. Ihr könnt euch erinnern, Anfang des Jahres haben es gesagt, alle zusammen: Feimann, Novotny, der Chef der ÖMB, äh, der damalige Chef der Hypo, die haben gesagt: Ja, das mit der Verstaatlichung, das ist überhaupt kein Problem, da gibt es ur viele Assets. Zum Beispiel ist uns die Balkantochter, Ex-Jugoslawien, das ist 1,8 Milliarden Euro wert. Äh, und wisst was jetzt der Verhandlungspreis ist, um diese, um diese Hypo-Balkan, äh, Kroatien, Slowenien, Serbien etc. zu verkaufen? 500 Millionen. 500, 500 Millionen plus 500 Millionen auf die Hand, damit den Schatz jemand nimmt, ja? wo man uns irgendwie gesagt hat. Das ist 1,8 Milliarden Euro wert. Dieser US-Investor, der es kauft, verlangt 500 Millionen auf die Hand. Plus alle staatlichen Risiken, dass er das Geld irgendwie trotzdem rauskriegt. Plus waren die, irgendwie die österreichischen Politiker so gescheit, dass sie Verträge gemacht haben mit der ehemaligen Mutterbank, wo man wahrscheinlich 2,4 Milliarden, das wird jetzt in München prozessiert, fließt von unserem Budget, von unseren Lohnsteuern an die Hypobank Bayern, was ist, an die Landesbank Bayern. Und die Presse schreibt heute Morgen, wenn man das alles zusammenrechnet, was Alanik die die, die die Balkantochter äh, kosten wird, werden es 5 Milliarden sein. Sprich, aus einem Wert von 1,8 Milliarden ist ein Verlust gestellt von 5 Milliarden geworden, was alles von Steuerzahler und Steuerzahlerinnen äh, getragen wird. Und jetzt habe ich nur über die spezifischen äh, Probleme gesprochen, dass das selbsterische Kapital hat. Da kommen dann noch andere Sachen dazu. Morgen ist eine Volksabstimmung in der Schweiz äh, über den Goldstandard von Schweizer Franken Es ist alles voll. Es ist gespickt äh, mit, äh, mit äh, Problemen. Ähm, die politische Reaktion des österreichischen Kapitals bezeichnen wir als nationaler Schulterschluss. Sprich, alle Kräfte der Gesellschaft irgendwie zusammen, um das, Kapital, um das österreichische Kapital schadlos durch diese, äh, durch diese Situation äh, zu bringen. Äh, wir sehen ein, ein Revival der Sozialpartnerschaft, überall sind wieder Sozialpartner. Ähm, Uh, und der politische Ausdruck dessen ist uh, die Große Koalition. Und was neu ist, seit Herbst, vielleicht ist es aufgefallen, seit dieser Regierungsklausur in Schladming, auf einmal wird alles als unideologisch deklariert. Man darf nichts mehr ideologisch sehen. Und es und, und, ist so wie 1914, da hat Ideologie gegeben, es hat nur Vaterlandsverteidigung gegeben und er hat die notwendigen praktischen Schritte, um diese Vaterlandsverteidigung uh, vorzunehmen. Und daher. Das war jetzt auf einmal äh, auch in der höchsten Politik, in die Ära der Postideologie äh, eingetreten. Ähm <lacht> die Bourgeois, äh, wenn man ihre Kommentatoren liest, äh, Kurierpresse die sagen, naja, Gesundheit, Pensionsreform, Pensions machen sie jetzt ziemlich Druck, äh, das Verwaltungssystem, ja, da planen sie halt überall so Sachen. Aber sie sagen wahrscheinlich geht das irgendwie gar nicht durch. Und, äh, ähm, und in Wirklichkeit sind sie irgendwie äh, momentan irgendwie zufrieden, äh, dass es halt so eine Politik der kleinen Schritte gibt, angesichts äh, dieser Bedrohungsszenarien, äh, die es hier gibt. Ähm, die, das wird eine, das heißt, dies, dies, dieser nationale Schulterschluss. Und ich finde es total cool. Es gibt äh, eine andere gesellschaftliche Kraft, die diesen Begriff aufgegriffen hat. Das ist irgendwie, die FMMI, der Verband der Metall- und Maschinenverarbeitenden Industrie. Die haben aber beim Kollektivvertrag einen nationalen Schulterschluss zur Sicherung der Arbeitsplätze äh, verlangt. Also, das, das ist wirklich diese Ideologie, dass sie sagen: Okay, es gibt keine Alternative, ähm, als ähm, äh, das zu machen. Was es halt braucht, um das Kapital schadlos hier durchzubringen und den Standort Österreich zu verteidigen in stürmischen Zeiten. Nach dieser Etappe folgt wie das Armen im Gebet eine Bürgerblockregierung. Das kann man aus der europäischen Gesamtsituation ableiten und das, das, was wir hier bei den Perspektiven schreiben, ist sehr spezifisch. Wir werden sich sehen, ob es in der Realität wirklich so sein wird. Und es steht drin, es gibt irgendwie zwei Bedingungen, dass dieser Bürgerblock kommt, dass einerseits die SPÖ einfach unnütz wird, weil sie keine Kontrolle mehr ausüben kann über die Arbeiterklasse und wir sagen, ja, es wird spezifisch irgendwie genau so sein, dass diese Sinnlosigkeit der SPÖ, diese Unnützigkeit der SPÖ sich dadurch ausdrücken wird, dass diese Partei nicht mehr gewählt werden wird. Ja, und wenn die SPÖ nur noch irgendwie 20, 24 Prozent hat und sich Punkt 2, eine stabile oder halbwegs stabile bürgerliche Regierung ausgibt, werden sie irgendwie sagen, so, jetzt lassen wir die irgendwie dumm sterben, Wir haben es auszuzelt wie eine Zitrone und jetzt nehmen wir uns entweder einer dieser Blitzerbleiterformationen rein, die in Storner hätte es sein können, die Neos werden es sein, es gibt einen Abänderungsantrag, dass man die Grünen erwähnt, das stimmt, die bürgerlichen Sand, so etwas wie eine stabile bürgerliche Kraft, kann man für so eine Regierung verwenden, aber die wahrscheinlichste Option wird einfach sein, dass man die FPÖ wieder reinholt und das ist irgendwie der zweite Faktor, also jetzt zutzen es die FPÖ nach aus und auf der anderen Seite müssen es die FPÖ noch ein bisschen lagern lassen, so oder? wie ein guter Whisky, dass es nicht zu so scharf brennt, wenn man irgendwie trinkt, äh, da man noch ein bisschen ablagern, da dass die schlimmsten antisemitischen Sprüche und Handzeichen und so da sind, dass es da keine unnötige Provokationen gibt. Ja. Und es ist also ziemlich, es ist wie das Amen in Gebet, das wird, das wird in Frankreich so sein, in Deutschland, es wird überall irgendwie äh, wird diese Option äh, hier vorbereitet. Ähm, die Reden wir über die Arbeiterklasse. Ähm, Punkt 51 steht ja sehr konkret, was ihre, äh, wie die Führung der Arbeiterbewegung ihre momentane Aufgabe definiert: nämlich wiederum im europäischen Gleichklang alle historische erworbene Unterstützung von Gewerkschaften und Arbeiterparteien wird mobilisiert, um die nationale Wettbewerbsfähigkeit des eigenen Kapitals zu stützen. Ähm, so, jetzt meine ähm, wir sehen einen Aufstieg ähm, der Gewerkschafter in der Regierung äh, von äh, vier SPÖ-Minister. Von sechs spö minister und Ministerinnen sind vier aus dem Gewerkschaftslager, also zwei Drittel. Ich, ich habe so nebenbei gehört, es gibt Menschen, die wir kennen, die glauben, dass das irgendwie die Rückeroberung der Sozialdemokratie durch die Arbeiterklasse irgendwie darstellt. Nein, es ist irgendwie genau im Gegenteil der Fall. Es ist einfach nur so, dass die Offiziersposten des Bürgertums in der Arbeiterbewegung befestigt werden. Also, dass die SPÖ so quasi die letzten sozialen Reserven mobilisiert, äh, um irgendwie so ein bisschen was ähm, Stabiles zu haben und ihre Politik durchdrücken äh, zu können. Ähm, Im vorliegenden Papier steht etwas drinnen, was zu so ziemlicher Polemik die natürlich geführt hat, ich glaube, drei oder vier Abänderungsanträgen, bei der SPÖ handelt es sich um eine neoliberale Arbeiterpartei. Ähm, die Genossen haben absolut irgendwie Recht zu fordern, dass man in einem Perspektivpapier, das den Anspruch hat, wissenschaftlich zu argumentieren, mit klaren Definitionen arbeitet. Ähm, was damit gemeint war, war einfach nur, dass es Arbeiterpartei ist, die eine neoliberale Politik macht äh, und das stimmt einfach. Das stimmt. Wer gestern irgendwie den, den, den Standard gelesen hat, der, wie heißt der? Der Stuhl? Äh, wie heißt der dieser kensianische Ökonom? Schulmeister. Der Schulmeister gibt da ziemlich klare Definition, dass ich vorher auch noch hier liegen gehabt habe. Ja, also, nur ganz kurzer Absatz. Äh, ich muss sagen, er argumentiert das echt äh, ganz gut. Ohne das Versagen der Sozialdemokratie wäre die desaströse Entwicklung der letzten 40 Jahre nicht möglich gewesen. Der Fundamentalfehler, man begriff nicht, dass die Entfesselung der Finanzmärkte Teil eines Generalangriffes auf Sozialstaat und Gewerkschaften war. Daher organisierte man keine Gegenoffensive, nicht einmal eine klare Defensivlinie. Die neoliberale Selbstentmündigung der Politik ja. erfasste vielmehr auch die Köpfe, sozialdemokratischer Eliten. Im Namen der Freiheit müssen sich die Politik dem Markt unterwerfen etc. etc. etc. Gestern hat ja der Parteitag der SPÖ begonnen und eine der Symbolfiguren der Linken, die Sonja Ablinger, hat auch genau das gesagt, ja? wir machen neoliberale Politik. Das heißt, wenn wir sowas sagen, die SPÖ macht neoliberale Politik, stellen wir uns überhaupt nicht irgendwo hin ins Abseits. Sondern das wird von ganz moderaten Kräften wie einer Sonja Ablinger, äh, Schulmeister etc. genauso gesehen und jeder spürt. Ich glaube dann die Babel hat gestern eine gute Wortmeldung gemacht. Er hat gesagt, äh, der Bürgermeister von Dreiskirchen, die Elterngenossen kennen ihn aus seiner Zeit, man sieht, der nationale Sekretär, der ist hier. hätte man sich nie gedacht, dass der mal <lacht> äh, Ja, ähm, der hat gesagt. Die Leute sind nicht blöd. Sie verstehen den Unterschied zwischen politischer Rhetorik und tatsächlicher Politik. Und jeder spürt, dass die SPÖ diesem Kapital nichts entgegenzusetzen hat, außer komische Worthülsen und in Wirklichkeit genau das tut, was für das österreichische und das europäische Kapital notwendig ist. Aber gut. Da kann man konkrete Definitionen diskutieren. Und ich glaube, ähm, äh, ähm, am nächsten vor dem, was hier korrekt ist, ist Antrag äh, der Abänderungsantrag für verliehen. Er sagt, es ist eine bürgerliche Arbeiterpartei mit einer bürgerlichen Führung bürgerlichen Apparat. Ich hätte nur gerne dazu gesagt, dominiert, mit einer, also mit einem äh, bürgerlich dominierten Apparat. Die Genossen in Linz, die Genossen in Linz wollen das nicht. Darum haben wir versucht, diese ähm, diese Diskussion, ähm, diese gibt zu synthetisieren mit einem Abendungsantrag, der, der auf diesem Zettel ist. Ähm, ja, ich glaube, das wird in der Diskussion noch äh, noch eine Rolle spielen. Ähm, ich überlasse das hier irgendwie mal hier da. Dieser Diskussion. Was uns aber total wichtig ist, ähm, und hier ist eben auch dieser, dieser Leadensarbeitungsantrag total klar, äh, was wir überklar und wahrscheinlich schneidet zu tief irgendwie hinein, aber es ist wichtig zu verstehen: es wird keine Selbstre Selbstreformation der Sozialdemokratie innen Ihnen herausgeben. Das wird es nicht geben. Ähm, es braucht soziale Stöße, und ob es diese sozialen Stöße gibt, ob eine österreichische Arbeiterbewegung überhaupt an die SPÖ herantritt und versucht, ein politisches Instrument das hier zu machen, sagen wir, ist wahrscheinlich, muss aber auch nicht unbedingt sein. Also hier findet ein großer Verhandlungsprozess äh, statt äh, und äh, ich glaube, die Diskussion zu Weltperspektiven hat hier schon viel vorbereitet, indem man äh, äh, äh, etwa die Prozesse in Spanien hier genauer angeschaut hat, wo diese Prozesse äh, völlig äh, an, an, an traditionellen Organisationen äh, vorbeigehen. Und Südeuropa ist insofern hier nur so ein Spiegel in unsere Zukunft. Es wird äh, einen Bruch geben äh, mit der Sozialdemokratie und wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Und da muss man irgendwie politisch hellwach sein, äh, um hier richtig zu agieren. Weil es jetzt eine Frage so wichtig ist, werde ich meine irgendwie damit äh, beenden. aber ein uh, bisschen müsste man noch zuhören, uh, 20, uh, um, um das Teil zu verstehen. Es ist einfach so, dass 20 Jahre, mindestens 20 Jahre, Unwohlsein und ein subjektiv empfundener Verrat mit der Sozialdemokratie zu einer ziemlichen Ausdünnung dieser Partei geführt hat. Uh, man redet ja die wichtigste soziale Stütze sind eigentlich die Pensionisten. Jetzt ist mal eine interne Studie des Pensionistenverbands in die Hand gekommen und sie sagen, ja, die Pensionisten stehen voll treu zur Partei, nämlich die Generation 75 plus. Und die Generation 60 bis 65 äh, kann man nicht mehr so sicher sein, dass die irgendwie zur Wahl gehen und die SPÖ wählen und nicht vielleicht doch bei den Blauen irgendwie das Haken machen. Das heißt, wir sehen irgendwie, die SPÖ ist nicht dort, wo die Passok ist. Ganz und ganz, gar nicht. Und der wichtigste Unterschied dafür ist die unterschiedliche wirtschaftliche Entwicklung Österreichs und Griechenlands. Aber wir sehen halt Jahre an Ausdünnung, was hier die Verbindungen der Klasse zu dieser Partei betrifft. Aber Achtung, wenn man jetzt den Parteitag gestern gesehen hat, <lacht> ich habe eine Wette verloren, bin voll davon ausgegangen, dass das Bemühen des Parteiapparats, dass der Feimann 90% der Stimmen kriegt, gelingen wird. Und obwohl das ein total ausgesiebter Parteitag war, ist es so, dass Feimann wieder nur 83% der Stimmen kriegt hat. Obwohl das, die haben seit vier Monaten nichts anderes gemacht. In der Organisation, in der Öffentlichkeit etc um Geschlossenheit hinterher zu kriegen, etc. Das hat nicht funktioniert. Und wenn die Presse heute Titel sagt, das ist irgendwie der Anfang vom Ende von Feynman. Keine Ahnung, was, schauen wir mal, ob das ein bisschen übertrieben ist. Oder so. aber, aber es ist doch ein interessantes Faktum, dass obwohl es eben so einen Apparat gibt, und obwohl die, so die Leute darauf getrimmt haben, dass die Einigkeit herrschen muss, dass trotzdem eine so große Dissidenz äh, sichtbar wurde. Also es gibt noch diese. Beziehungen zur Klasse, zur sozialen Frage, die hier sogar auf einem Parteitag, wo zwei Drittel der Delegierten Angestellte der SPÖ sind, äh, quasi sich äh, durchspiegelt. So, jetzt hier zur Gewerkschaftsbewegung. Äh, der Wolfgang Schüssel hat damals glaubt, dass es irgendwie total geschickt ist, wenn man, die Babak, äh, wenn man dem ÖGB die Barwag wegnimmt. Und in Wirklichkeit war das ein total ein befreiendes Element für die österreichische Arbeiterbewegung, weil das erste Mal, seit es den ÖGB gibt, dieser ÖGB von Mitgliedsbeiträgen abhängig war und nicht mehr irgendwie durch Finanzkapitalgewinne. Äh, und darum war es irgendwie so, dass sobald es eine Möglichkeit gab, nach der tiefsten Krise 2007-2008, ähm, offensive Lohnkämpfe, insbesondere von der Prog im Metallerbereich geführt worden sind. Und was wir gesehen haben, und das war sehr interessant, dass in der Proge mit Rainer Wimmer und in der Wider bei den Eisenbahnern mit, mit Hebenstreit zwei Spitzenbürokraten ähm, quasi Ausdruck des vorwärts treibenden Teils äh, des Betriebsrätewesens äh, geworden sind. Äh, Wimmer hat sich in einer Kampfabstimmung durchgesetzt mit dem Slogan einer aktiven, kämpferischen äh, Lohnpolitik. Hebenstreit hat sich seine Lorbeeren verdient, also gegen den Willen der Gewerkschaftsführung im Herbst 2013 den Überstundenboykott der Wiener S-Bahnen organisiert hat. Und diese in der Farmall irgendwie zur Spitze kommen und haben sich gestützt auf die kämpferischsten äh, Betriebsräte in ihrem jeweiligen Sektor. Es ist wichtig festzustellen auf dieser Konferenz, dass diese Phase vorbei ist. Ähm, also leider, der Wimmer wird nicht der Chavez. Äh, äh, das hat man bei dieser Herbstlohnrunde sehr sehr deutlich ähm, gesehen. Ähm, die Sarah Lorenzini und ich, wir waren in Vösendorf und äh, ich habe noch, so, äh, hab noch nie gesehen, dass, also, na, ich beschreibe es einfach so. Diejenigen, diejenigen, die quasi den Wimmer unterstützt haben in den letzten Lohnbewegungen, das waren die Kollegen äh, äh, von, äh, von den Aufzügen, Düsseldorf zum Beispiel oder die, äh, die Kolleginnen von, äh, von Georg Fischer, die sind irgendwie rausgegangen und haben geredet und haben klar gesagt, dass die Taktik falsch ist und zu nichts führt. Äh, Anna hat sogar gesagt, äh, wir haben irgendwie verloren aufgrund der Weichschieberei, weil wir immer unsere Kollegen anzündet haben, nie was Richtiges erkämpft haben und jetzt glauben sie uns niemals. Die Kollegin von Georg Fischer hat gesagt, wir haben gestreikt vor drei Jahren, jetzt haben sie unser Betrieb in drei Betriebe aufteilt äh, wir machen schon mit aber da muss man irgendwie wirklich auch gewinnen wollen und die Resolution, die die Gewerkschaftsführung präsentiert hat ist einfach nur da den guten Traditionen der österreichischen Sozialpartnerschaft entsprechen bitten wir die Unternehmer doch vernünftige, auf Basis von vernünftigen Verhandlungen einen partnerschaftlichen Abschluss hier zu machen und es ist ja klar, wenn man sowas liest irgendwie, oder, da weiß doch jeder, ich gehe zum fünften das fünfte Mal in Folge zu meinen Kollegen und vor drei Jahren, vor zwei Jahren habe ich nur sagen können, wir kämpfen für 5,5 wir kämpfen für 4 Aber es geht doch niemand kämpfen für Sozialpartnerschaft, wo man doch selber wie ein Arschloch hier behandelt wird, jeden Tag im Betrieb, oder? Da kann schon niemand dafür gewinnen. Und das ist jetzt so gesagt worden, was ich total interessant gefunden habe, dass dann sogar zwei Kollegen einen Abänderungsantrag an dieser Resolution gestellt haben, in dem sie gesagt haben, es muss zumindest drinstehen, dass die Inflation 1,8% ist, damit wir wissen, was das unterste Limit ist. Und dann haben sie gesagt, na, na, na, na, das braucht es nicht und bla bla bla. Das heißt, hier findet eine totale Auseinanderdifferenzierung statt und der Flügel in der Arbeiterbewegung, der im Wimmer und im Kollegen-Hebenstreit einen Ausdruck gefunden haben, sind jetzt politisch orientierungslos und müssen miteinander diskutieren und, und müssen sich als Gewerkschaftslinke konstituieren. Sie haben, kein, sie haben keinen Ausdruck mehr. Na, ja, okay, ähm, und was auch hinter in entfüßen darf ist, einer hat, war ziemlich und ehrlich, weil diese Betriebsräte, das sind auch privilegierte Leute. Also, das, das, also, wir dürfen nicht glauben, das sind die Working-Class-Heroes. Der, der, der Linsi, äh, unser, unser echt cooler Typ, äh, gestern seinen letzten Tag in der Fürst hat. Dadurch, dass, er, dass seine Entlassung zur Kündigung umgewandelt worden ist, hat er Benzingutscheine im Wert von 15.000 Euro irgendwie gekriegt. <lacht> Benzingutscheine, für 15 Monate. Cool. Das versteht ja. ihr, was ich meine? Also, das ist Arbeit-Aristokratie. Ja? Ja, ähm, und und einer hat gesagt, da in das ist richtig gemerkt, die spüren den Hauch der Basis. Die haben gesagt, wenn wir mit dieser Resolution in Betrieb gehen, die wählen uns ab. Die, die, das, das, das, das, das, das akzeptieren sie immer, die Kollegen. Und was total interessant ist, der, der, der Bruder von der Daniela Holzinger ist ein Betriebsrat bei Lansing, an, an, einer, einer der arbeitet, hat ja, kein Freigestellter. Und die hat gesagt, er, er, trau, er, er hat er wird nur busseriert vor seine Kollegen. Er, er, er traut sich gar nicht mehr zu seinen Kollegen hier zu gehen, weil, was ist passiert in Lansing? Ein Sparpaket, haben gesagt, alle Gürtel enger schnallen, machen wir alle mit und so. Hat man durchgesetzt, ein paar hundert Leute entlassen, ja und jetzt das nächste Sparpaket. Und der, der Kollege, äh, also diese, diese, diese unterste Hierarchie des Betriebs, also sagt, er kriegt von oben keine Information, der Betriebsratsvorsitzende sagt ihm kein Wort und die Kollegen bedrängen und er kann ihnen nichts sagen und sie sind schon total misstrauisch gegenüber ihm. Also das heißt, der Konflikt, der gewerkschaftliche Konflikt verlagert sich immer mehr in die Basis und in die Betriebsratskörperschaften hinein selbst und daher steht auch methodisch im Papier drinnen, dass wenn wir diese Arbeit weitermachen wollen, dann müssen wir diese Veränderung erkennen und dann müssen wir in diesem Konflikt in die Betriebsräte selber und an die Belegschaft die selbst hier herankommen. Weil alle Betriebsräte haben sich in den letzten zwei Jahren entscheiden müssen, ob sie auf der Seite der Belegschaft stehen oder auf der Seite des Managements. Es gibt hier keinen Grauschatten äh, mehr. Äh, und daher, <lacht> äh, ich glaube, die wir als Funke können mega stolz darauf sein, dass wir in Fallberg eine Organisation haben, die durch und durch äh, proletarisch ist und gleichzeitig aber dadurch irgendwie keinen großen Kopf kriegt, was, dass sie irgendwie, äh, schneller wachsen muss und daher auch ähm, Jugendarbeit macht, etc. Aber es ist total wichtig zu verstehen, dass man. Äh, Dort wo Alberg ist, in der sozialen Zusammensetzung, da wollen wir als Organisation hin. Wir wollen eine Organisation sein, die tief in der Arbeiterklasse verankert ist, so wie das Militant war und die Fokussierung Mario auf Rebellion, auf ähm, die Uni-Arbeit machen wir nur um dieses Ziel äh, zu, äh, zu erreichen. nicht als Selbstzweck. Wir wollen die Jugend organisieren, ausbilden und auf die Arbeiterklasse orientieren. Äh, es gibt ein Paragraph in diesem äh, Österreich-Perspektiven-Dokument, was ich entweder der und, und Thomas verdanke, die einfach nur beschrieben haben, wie, wie ihre Kollegen so ticken, Lehrlingskollegen in großen, großen Metallerbetrieben. Und wo ihr dazu gehört, habe ich es zuerst gar nicht glauben können. Und das ist hier verarbeitet: Alkoholismus, Drogenkonsum, Körperbewusstsein und möglichst apolitische Unte. So. Und das hat mir Frau Band erinnert, so wie Jura Seifer die Jugend nach Ausbruch der Weltwirtschaftskrise beschrieben hat, nämlich genau so hedonistisch. Der Finger zeigt zur ganzen Gesellschaft. Uh, und, und das ist die Stimmung. Was hier beschrieben ist, ist einfach nur, dass die Krise der Gesellschaft immer mehr, in immer mehr Menschen, und wir spüren das selber, zu einer Krise der Persönlichkeit wird, des Selbst, der Unsicherheit uh, in einer komplizierten Welt. Das ist hier das zentrale Motiv. Und das wird nicht uh, in eine stabile, rassistische Gesellschaft umgehen, sondern das ist nur eine Etappe, wo man halt diesen Zorn, Ausdruck. Genauso wie nach der Weltwirtschaftskrise ähm, nicht sofort der Faschismus entgekommen ist, sondern der Aufstand der österreichischen Arbeiterbewegung und erst dann hat sich die Reaktion ähm, konsolidieren können. Ganz schnell, ähm, die Linke. Ähm, hier gibt es mehrere Zusammenhänge, weil ich angekündigt habe, es wird vor 2018 was Neues geben. Das ist eine wichtige Frage. Es gibt hier mehrere Zusammenhänge. Einerseits ist es so, dass äh, DSJ gezwungen ist, hier gegen die Partei aufzutreten. Hier ist der, der Meuze, hängt irgendwie damit drinnen. Äh, aber das Problem ist, äh, dass diese Kräfte eine Orientierung haben auf diese Selbsterneuerung der Partei. Das heißt, sie tun nicht an der objektiven Situation, sondern am subjektiven Überlebenswillen des Apparates irgendwie ansetzen. Daher, und daraus können sie ihre Strategie ableiten. Ihre Strategie lautet, eine möglichst große äh, Minderheit organisieren, auf einem möglichst schwachen Programm. Und das ist einfach zu wenig, dieser Ansatz wird scheitern. Und dann gibt es so Zusammenhänge, äh, Leute die sich selbst als organische Intellektuelle verstehen im, Fall von, äh, im Sinne von Gramsci und die sehen sich schon, bei denen gibt es schon ein paar Leute, die sehen sich schon wie der neue Pablo Iglesias, ja, der neue Massenführer irgendwie. Ähm, und die werden ein politisches Auftreten haben ja? und, und wahrscheinlich sogar ziemlich bald schon und dann ein dritter wichtiger Faktor ist die Daniela Holzinger selber die ist echt cool die ist doch keine feministische Schulung gegangen, sondern die spiegelt einfach das wieder, was die Leute in ihrem Wahlkreis irgendwie sagen die geht fix davon aus dass sie im Jahr 2018 nicht mehr kandidiert werden wird, weil der Apparat schon kräftiger nie ihr ähm, äh, man kennt es: Gerüchte, Kampagne und anderen Leuten muss anbieten, dass sie dafür was kriegen. So. Die wird irgendwie abgesägt werden. Und sie will aber ihr Nationalratsmandat behalten. Und es ist einfach wahrscheinlich, dass in den nächsten Jahren diese Elemente zusammenkommen werden. Und aus der Sicht dieser Gramscianer reicht es irgendwie 5 bis 7 Prozent zu haben bei der Parlamentswahl, weil denen geht es nur darum, dass sie wieder Bürokraten irgendwie werden können. Versteht ihr, was ich meine? Und es ist interessant, einer dieser Vertreter, der hat so ein gramsci Zitat gebracht, wo man sagt, man muss gar nicht kämpfen in der Sozialdemokratie, wir können quasi im Schlafwagen äh, werden wir irgendwie die neue Linke. Und wenn da die Syriser, im, im Sog von Podemos und Syriser, und wenn da die Syriser kritisierst, du, da kommen Argumente, das habe ich zuletzt gehört, zu dem Zeitpunkt, wo wir knapp davor waren, eine Mehrheit in der zu kriegen Und zwar von den gleichen Leuten. Die, die kämpfen jetzt schon, also mit, mit der schlimmsten Rhetorik, gegen eine linke Kritik an äh, einer solchen linksreformistischen Kraft. Weil die wollen sich hier verwirklichen. Wir haben das schon 2011 kritisiert in diesem Artikel, das Gelbe vom Überraschung sei. Und in, ist ein super Artikel, äh, ist auf der Funke-Homepage. Äh, Trotzki hat im November, im November 34 das Protokoll-Ernte bekommen. Äh, von, von der Sitzung der revolutionären Sozialisten in Wien. Wo die revolutionären Sozialisten revolutionäre Schlüsse aus ihrer Niederlage vom Februar gezogen haben. Und er kritisiert die österreichischen Trotskisten Schimpf und Schande, Kurt Landau und, und Frei, weil sie unfähig waren, diese Prozesse rechtzeitig zu erkennen und irgendwie diese tollen Klassenkämpfer irgendwie in, ihrer politischen, äh, in ihrer politischen Herausbildung irgendwie zu begleiten und dass die irgendwie alle dann zum Stalinismus übergangen sind. Und nächstes Jahr werden da schon ein paar interessante Sachen passieren. Ähm, mit Gemeinderatswahlen, Landtagswahlen. Es wird in Wien eine äh, Kandidatur links geben äh, von der SPÖ. In Steiermark gibt es eine etablierte Kraft links von einer ganz schlimmen SPÖ, nämlich die KPÖ. Das heißt, da wird es ganz wichtig werden, hier äh, sich, äh, die Richtigen, äh, sich richtig äh, zu positionieren. Ähm, das Wichtigste bei dem Ganzen, und mit dieser Idee möchte ich äh, enden, äh, wir haben es in der Hand. Wir entscheiden hier und jetzt und auf dieser Konferenz unter anderem und in unserer ganzen Arbeit, ob wir Kommentatoren äh, werden oder ob wir Akteure dieses Prozesses äh, werden. Die Frage der Revolution, der, des Sieges der sozialen Revolution in Österreich, ist heute eine numerische Frage. Diese Prozesse der, sind heute in Vorbereitung in Österreich. Und jetzt werden die Weichen gestellt, ob wir Kommentatoren oder Akteure in diesem Prozess sein werden. Ja.